Hallo und willkommen zurück zu The Legend of Zelda Wind Waker, dem letzten Part haben wir einige einige Schatzkarten gesammelt und auch ein paar Teile noch geborgen und ähm, heute wollen wir weitermachen mit der Jagd nach den Schatzkarten und dafür würde ich sagen, machen wir erstmal hier weiter mit den ganzen noch nicht besuchten Feldern und deshalb benutzen wir auch erstmal unseren Kanon des Sturms, damit wir in der Nähe sind von Draconia. Wobei, wenn ich gerade bei Draconia bin, dann kann ich da glaube ich noch ein ähm, ganz, ganz schnell ein ähm, Herzteil mir mehr oder weniger besorgen. So. So. Wir müssen nämlich zu den Draconia-Leuten. Einer wollte da ja irgendwas haben, irgendwas für eine Freundin haben, irgendein Sammelobjekt, was wir da haben, von der Monsterbeute. Und wenn wir ihm das geben, dann schickt er das an seine Freundin und seine Freundin schickt uns, glaube ich, dann ähm, das Herzteil per Post. Ich weiß gerade nur nicht mehr, welcher Typ das war, ich weiß, der war irgendwie oben oder sowas. Ich glaube, du warst es, oder? Ja, er wollte Goldfedern haben. Ähm, kannst du ganz, ganz gerne haben, mein Freund. Ich hoffe mal 16 Stück reichen. Ich weiß es nicht. Wir flassen davon. Och, mir fehlen vier Stück. Okay, Leute. Ja, mir fehlen mal wieder ein paar wenige von den Dingern. Das ist schade. Egal, dann werde ich zur Not das noch irgendwann sammeln und dann noch alle anderen Sammelobjekte mit euch abgeben, die wir so haben. Dun, dun. Hm. Okay, um, ich schau mal, mach mal ganz kurz die Karte auf auf dem Video-Gamepad. Dann geht's in die Richtung. Um, ich packe natürlich erstmal was Futter aus. Habe ich genug Futter? Ich brauche... Ich habe sieben, ja sieben Felder muss ich machen, aber habe noch acht Futter-Einheiten, das ist super. So, jetzt muss hier irgendwo noch was sein, warte, was ist das für eine Insel? F1 ist das, da habe ich glaube ich auch noch was, was ich holen soll. Das ist auch so eine Sache, da muss ich nämlich auch noch was holen. Auf einem Wachturm soll nämlich was sein. Ich glaube mal, das ist der Wachturm, auf dem eine Sch Schatzkarte versteckt sein soll. Es würde auch passen. Gehen wir einfach mal hier hoch. Hm. Dann kann ich zumindest noch mir bei den Gegnern ein paar Goldfedern und ähm, Glücksamulette holen. Damit ich diese Quest auch langsam abschließe. Äh, achso, diesen Pyromagus, oder? Ja? Der hat nur Geld, okay. Ich muss den wahrscheinlich einfach besiegen. Und die Truhe erscheint. Interessant. Aber ah, da ist noch irgendwie einer gekommen. Sanche muss ich jetzt auf den allen anderen auch noch besiegen, oder was? Wahrscheinlich muss ich einfach alle besiegen hier. Da scheint auf jedem Ding eine Truhe. Ja, so ist es. So. Dann gehen wir mal kurz rüber. Ja, ja, Pyromagus. Ich schnapp mir erstmal deine schönen Schätze. Oh, eine Goldfeder? Ja, die kann man gebrauchen. Hm. Au. So. Weg mit dir. Oh. Oh mein Gott, da ist noch einer, ein weiterer gespawnt. Ich habe nicht gedacht, dass da jetzt auf einmal zwei nötig sind, die ich töten muss, weil es sonst immer nur einer war. So, und es regnet, das Feuer geht aus. Hm. Ähm. Ja, warte, ich kann doch einfach hier ein Dings nehmen. Ich komm schon. Und oh, er ist tot. Und die dritte Truhe erscheint, aber da müsste jetzt die Schatzkarte drin sein. Und wenn es eine Schatzkarte ist, dann müsste es... Ich weiß jetzt erstmal, ob, ob es überhaupt eine ist. Ja, es ist eine Schatzkarte und es müsste die 16 sein. Die 16 müsste es sein. Ja, okay, warte, Leute, die streite ich mir natürlich von meiner Liste. So, damit ich das habe. So, ähm, da unten ist der Leuenkönig. Zum Glück ist hier Wasser, man kriegt keinen Fallschaden, das ist super. So, und jetzt müssen wir auf zur Insel, da sehe ich schon den Fisch. Was ist denn das für eine Insel? Also ich glaube, hier irgendwo sind Schatzkarten. Weil so viele einzelne Dinger, die habe ich schon auf irgendeiner Schatzkarte gesehen. So einzelne kleine Minikreise. Was ja an sich dann einfach wahrscheinlich diese Säulen sind. Ich weiß noch nicht wo. Hey Jungschen, ich habe wieder Informationen für dich. eiler Ursam. Major, Major, wie auch immer. Ich schau mal ganz kurz. Wenn du auf Ruhrsee einen Schwarm Möwen siehst, dann sei besser auf der Hut. Denn sie halten sich gerade in der Nähe, gerne in der Nähe von Riesenkraken auf. Ja, Riesenkraken. Damit meint er die Oktalus. Und, ähm, äh, ich schau mal ganz kurz auf meine Liste. Es müsste nämlich hier bestimmt... Ja, es sollte. Es müsste hier irgendwo auch ein ähm, Dings geben, ein von den ähm, Oktalussen... So, also Von den Oktali, keine Ahnung, was der Plural ist in dem Fall. Naja, ich gehe jetzt einfach mal weg. Gehe ich zur nächsten Insel auf Ähm. Was ist das denn? G1. Habe ich auf G1 was? Es sieht nicht so aus. Nein. Was zu holen gibt es hier nicht. Wobei was zu bergen. Es sieht aus, als ob hier jemand wohnen würde. Sieht interessant aus. So. Schnappen wir uns mal hier... Was hier auch immer ist. Oh, die Heimeingangskarte, die habe ich mir auch notiert. Ähm, ich muss noch gerade gucken, wo ist sie. Das heißt, ich weiß auch, welche Insel das ist, wie die Insel hier heißt. Weil ich mir das notiert habe, bei welcher Insel die Karte zu finden ist. So, ich ähm, packe aber erstmal mein Ding aus, weil ich würde gerne noch... Ich weiß gar nicht, muss man die Schiffe fotografieren? Ich glaube nicht. Gehen wir mal ganz nah ran. Ne, muss man nicht fotografieren. So, ich würde gerne nämlich, ja, jetzt ist er leider, so, wo da, ich weiß nicht, ob ich ihn fotografiert habe schon mal, schade, Ob das noch nicht reicht, so ich, ich glaube, ich weiß, ich habe ich weiß, nicht, ob ich ihn fotografiert habe, ja. darum habe ich das jetzt lieber, dass ich ähm, noch mal ein Foto mache. Bevor er vielleicht, ich weiß nicht, vielleicht kann man ihn nicht mehr fotografieren, wenn man alle Karten ausgewählt hat. Lieber mache ich es jetzt schon mal vorsorglich. So, hey Jungchen, ich habe Informationen über diese, diese Region mal wieder. So, und das ist die Ayla Rabunzala. Hier gibt es nämlich auch noch ein paar... Gibt es hier was groß zum Sammeln? Ich glaube, hier gibt es höchstens ein Herzteil oder sowas. Keine Ahnung. Natürlich, ragen es schnell auf... Okay, der hat, warte, der hat irgendwas von einem Schatz geredet. Warte, ähm... Warte mal, ich glaube, ich weiß, was mit dem Dreifuß gemeint ist. Ich glaube, das ist mit gemeint, dass hier irgendwie Tri force teile sind. Ich bin mir aber nicht sicher. So, wie können wir die geheime Eingangskarte schauen? So, hier gibt es geheime Eingänge. Damit sind, glaube ich, diese, diese äh, schwarzen Löcher gemeint. Auch ganz schön die Karte. Ähm, warte, welche Karte ist das? Eine Wahnsinnskarte. Ja, das zeigt einfach nur die Triforce. Dinger an. Ich weiß aber nicht. Triforce Dinge wollte ich eigentlich später sammeln. Von daher lassen wir das mal. Ähm, gehen wir erstmal in den Süden. Und rüsten mal wieder Futter aus. So. Also man sieht, wir haben echt einiges zu tun hier an, an äh, Side -Quests. Ich weiß gar nicht, wie viele Parts ich jetzt schon an Sidequests habe. Bestimmt jetzt 6-7 Parts am Stück Sidequests und da kommen auch noch ein paar da ja, bin ich mir doch recht sicher, dass da noch einige kommen. Was ist das denn für eine Insel? Das sieht ja mal interessant aus. So, auf jeden Fall ist da der Fisch und hier gibt es was zum Bergen. Und hier ist sogar ein U-Boot. Vielleicht ist hier sogar noch mal eine Karte. Ich guck gerade mal. Was ist denn hier für eine Insel? Hey Jungschen, ich habe wieder Informationen für dich. Bei G2 sollte es nichts geben. Also hier bei der Insel. Das ist die, der Flugplatz. Ah, hier gibt es auf jeden Fall, glaube ich, ein Herzteil. Bin mir auch nicht sicher. Jetzt habe ich das wieder überlesen oder ein bisschen weggedrückt. Schauen wir gleich mal nach. Ähm, auf der Insel namens Dracone gibt etwas westlich schon hier liegen jede Menge Felsbrockengröll rum es, dass sich darunter so manche Schatz finden lässt. Und das stimmt vielleicht auch noch heute. Also rate ich dir dich allergründlich oben zu sehen, das findest du sich auch was. Stimmt, da waren wir auch vor einigen Parts, mal. ich weiß gar nicht mehr wann. Müssen wir mal schauen. So, hier ist irgendwo was zum Bergen. Und ich weiß, dass es hier beim Flugplatz eine... Hier beim Flugplatz gibt es auch nochmal so eine Karte. So eine... Hier kann man so eine Karte bergen. Da, da. Man kriegt in dem, in dem Quadrant sogar zwei besondere Karten. Da, da, da. Das müsste jetzt die Inselherzenkarte sein. Sie zeigt dir auf, äh, auf welchen Inseln es Herzen zu finden gibt und wie viele dort jeweils versteckt sind. Öffne gleich den Kartenbildschirm. Ja. Können wir uns direkt mal anschauen. Das war Inselherzenkarte. Und schaut euch mal das mit Mal 9 an. Das ist Draconia. Das ist Draconia. Äh, äh, ähm, das ist das ist Portemonnaie. Ja, man sieht, dass es da viele Herzteile gibt. Also, ja. Ein bisschen mehr als ein Fünftel aller Herzteile gibt es in Portemonnaie. So, Leute, aber. Ähm, hier muss. Hier war doch noch irgendwo ein. Ein U-Boot, das habe ich doch gerade gesehen. Da hier müsst nämlich auch noch mal so eine spezielle Karte geben. Und zwar müsste es hier eine sehr interessante Karte geben. Ich will jetzt noch nicht den Namen sagen, aber es gibt hier auf jeden Fall eine interessante Karte. Aber nicht die U-Boot-Karte. Wäre ja auch irgendwie blöd, wenn es die U-Boot-Karte in einem U-Boot gibt. Ach du Scheiße, das macht mir ein bisschen Angst. Ja, es kommen Gegner. Hätte ich gewonnen, wenn jetzt keine Gegner kämen. Was werden das von unbemanntes U-Boot? So, weg mit euch. Schleimer. Oh, warte, Schleimer. ähm. Wobei, es keine... Das sind keine, sind keine ähm, blauen Schleimer. von dem blauen Schleim brauche ich ja was. So. Au, lass das mal. Und, ähm, warte, ich soll vielleicht einen Pyromagus besiegen, weil der, ähm, die spawnt. So, komm her. Wobei, stirbst jetzt eh. Boah, ganz viele Sch Schleime. So. Und noch einer. Warte, von euch kann ich doch sicherlich ähm, Glücksamulette klauen, oder? Von euch gibt's. Okay, von euch gibt's nichts Besonderes. So. Ich Die einen Gegner. Oder buggt wieder einer fest. Keine Ahnung warum. Ah, der war tot. Okay. Und oh, die sind besiegt. Zumindest die Pyromagusse. Okay, die backen irgendwie rum, keine Ahnung warum, also die backen hier echt irgendwie komisch rum in den, den u booten keine Ahnung warum, so, und hier müsste es eine weitere interessante Schatzkarte geben, und zwar die Wachpostenkarte, damit kannst du die Position aller Wachposten sehen, ja, das ist interessant zwar nicht ultra interessant, aber man kann es sich mal anschauen. So. Ja, wir sehen jetzt überall, wo Wachposten sind, auch wie viele Wachposten es sind. Man sieht aber nicht, ob es irgendwas Besonderes auf den Wachposten gibt. Das ist ein bisschen schade. So, ich markiere mir mal wieder meine Sachen, die ich gesammelt habe. Sprich die beiden Karten gerade. Dann können wir dann gleich weitergehen. So. Dann können wir gleich mal auf die Insel hier vorbeischauen, auf den Flugplatz, wie er ja heißt. Ich glaube aber, gibt es hier ein Herzteil? Ich schaue gerade. Anscheinend nicht, aber ich bezweifle, dass es hier nichts gibt. Vielleicht gibt es hier was anderes. Vielleicht auch meine Liste falsch, ich bezweifle es aber sehr. Dann So. Hm. Oh, hier gibt es irgendwas anderes, das weiß ich. Aber ich weiß nicht, was. Vorgemannwettstreit. wettstreit äh, Männer, die zu höherem geboren se äh, seid, stellt euch den Herausforderungen der lüftung und euch Ruhm und Ehre und Preise. Ja, das machen wir natürlich. Und du schon wieder. Pass so soweit kann man also. Aber das ist ja unglaublich. Hier bist du richtig, wenn du dich den Herausforderungen der Lüfte stellen willst. Willkommen beim Vogelmann-Wettstreit. Mit welchen Mitteln und mit Hilfsmitteln fliegst, interessiert uns nicht. Hausauto fliegst. Uns interessiert es nur, wie du es durch die Lüfte schaffst, bevor du ins Meer plumpst. Äh, die Stelle der bisherigen Bestmarke, die der legendäre Champion aufgestellt hat, haben wir mit einem Ziel -Tor markiert. Sollte es dir tatsächlich gelingen, dieses zu so durchfliegen, darfst du dich als der neue Champion betiteln. Teilnahmegebühr Be Gebühr beträgt 10 Rubine. Super. Dann gehen wir da jetzt mal hoch. Und ich schaue mal ganz kurz auf die Aufnahmedauer, so passt. Sei mir übrigens ehrbarer Herausforderer. Siehst du das Zieltor äh, da hinten in der Ferne? Es markiert den Rekordflug des großartigen Champions. Wer ihn schlagen will, muss durch ihn durchfliegen. Ja, und was wir da wohl brauchen, ist glaube ich nicht schwer zu raten. Wir brauchen das hier. Ähm, ich weiß nicht, ob man den Wind ändern muss. Ich mache es aber. Oder ob das überhaupt was ausmacht. Hm. Komm, ich probiere es jetzt einfach. Das wird schon passen. Okay. Ich glaube, ich hätte ihn erwischen müssen. Keine Ahnung. Oh mein Gott. Hilfe. Ja, okay. Ich glaube, ich habe es verhauen. Dadam. Ja. Das war nix. Irgendwie hat das nicht geklappt. Ich konnte den Wind nicht erwischen. Und Schloss. Deine Flugweite betrug soeben 117 Meter. Boah. Ist doch ganz passabel, würde ich mal behaupten. Naja, wir brauchen ein bisschen mehr, aber leider. Das ist ein bisschen blöd. So, ich weiß aber nicht, was es hier gibt. Das ist echt so eine Sache. Hm, muss man mal schauen. So, so soll es vielleicht klappen. In der Hoffnung, dass ich jetzt den Wind erwische. Äh, Komm schon. Nochmal. Reicht überhaupt so lange mein meine Mana? Das sieht gut aus, Leute. So, weiter ich hoffe man muss jetzt keinen perfekten äh, lauf hinlegen falls es überhaupt geht ach du scheiße mein mana geht aus ja toll man braucht einen perfekten lauf aber es ist auch glückabhängig wie, wie die winde stehen dum, dum. 237 Meter. Oh, schon mal eine deutliche Steigerung. Fast ein bisschen mehr als verdoppelt sogar. Aber ich weiß nicht, was es hier gibt. Werden wir mal ra gleich rausfinden. Sofern wir es mal langsam schaffen. So. Vielleicht klappt es ja jetzt. Ja, ich glaube, das war nix. Wobei, vielleicht treffe ich ihn noch. Perfekt. Ich glaube, dass es perfekt ist bisher. Kommt wieder der Wind. Okay, das war nichts. Ich hoffe einfach, dass ich den Windstrom erwische. Mhm. Ihr wollt mich verarschen. Ich brauche den doch, den Wind. Okay, ich versuche einfach rüberzukommen. ich's? Oh mein Gott. Ich bin auf, auf dem Ziel. Reicht das? Sag mir bitte, dass das reicht. Im Ziel. Herzlichen Glückwunsch. Oh mein Gott, ich hab's geschafft. Deine Flugweile betrug soeben unglaubliche 285 Meter. Welch inspirierend, solch überragende Flugfertigkeiten demonstriert zu bekommen. Das ist toll. <lacht> Damit hast du meisterhaften Rekord meines Bruders gebrochen. der ist wirklich das Zeug, dazu ein vorbildlicher Orni zu werden. Der Ex-Champion stimmt mir da übrigens voll und ganz zu. Ebenfalls äh, steht dir als neuer Champion des Vogel mit ihrem Wett Wettstreit erstmal einen großartigen Preis zu. Oh, man, man kriegt ein Herz ja echt jetzt? Ich habe das gar nicht auf meinem Dings drauf. Okay, gut zu wissen. Aber ich glaube auch Herzteile sind ein bisschen anders in an dem Spiel. Ich weiß es nicht. Ja. Aber ein Herzteil ist doch schon mal schön. So. Ähm, die Aufnahme ist wie lang? Das würde ich gerne mal einsehen. Ja, okay. Ich glaube, ich kann jetzt zumindest noch die nächste Insel ähm, erreichen. Wobei... Ne, ich glaube, ich mache jetzt, ich glaube, ich lasse das jetzt mal hier. Im nächsten Part mache ich dann hier weiter, Leute. Und ich sage euch vielmals fürs Zuschauen. Ich sage, bis dann, ciao. Euer Rocky. Bis zum nächsten Mal von Legends der Wind Waker HD.